Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Eieiei, was war in der letzten Folge los? Da haben wir die Event-Pokémon alle gefangen. Und heute habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen mit den ganzen Arenaleitern. Dafür habe ich mich sogar vorbereitet. Zwar nicht mit den Leveln oder so, aber ich habe ein paar Pokémon neue Items gegeben. Zum Beispiel Tricky trägt jetzt die Holzkohle, denn die soll angeblich stärker sein als die Feuertafel. Und, äh, ja, Schnurgast hat äh, ihr Item an weiter gegeben, also die Schafklaue. Denn das lustig ist, die Schafklaue, die äh, erhöht die Chance auf, auf Crits. und die Fähigkeit Superschütze äh, erhöht die Stärke von Crits. Das kann ziemlich lustig werden. Und ja, Schnurrgast trägt stattdessen das Leben-Orb. Dadurch äh, wird zwar immer wieder Damage nehmen, dadurch, aber dafür ist es viel stärker. weiß nicht, ob es sich das lohnt, aber wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Und ihr wisst alle, wer der erste Rennleiter war, hoffentlich noch. Das weiß ich, das, ich weiß, das war sehr sehr lange her. Aber der erste arena war... Der hier. Ich glaube, der hieß Fight, oder? Oh, du bist wieder hier. Dann sollen mir erneut in der Erzling-Arena willkommen. Seit meiner Niederlage gegen dich, habe ich immer wieder über die Stärken und Schwächen von Gesteins-Pokémon nachgedacht. Und dann ist mir eine Sache klar geworden. Gesteins-Pokémon sind einfach die Besten. Und da refighten wir ihn. Du du du. Und das werden wir mit jedem Arena-Leiter machen. Denn man kann nach der Liga gegen jeden Einzelnen nochmal kämpfen. Das ist Butter. Ihr seht, er hat jetzt viel, viel krassere Pokémon und äh, vom Level her auch. Der sollte ungefähr auf meinem Level sein. Also wirklich, das ist eine Herausforderung. Diese Kämpfe hier sind echt nicht leicht. Okay, ich bin jetzt schon ein bisschen drüber, aber ungefähr sollten die Level krass sein. Ungefähr. Ihr seht, ich mache ihn auch nicht direkt One-Hit oder so. Weiß nicht, hab ich, habe ihr jemals ein Desk gesehen? Das ist auf jeden Fall die letzte Entwicklung von einem kleinen Lavita. Und das Portal ist einfach richtig cool. Also ganz ehrlich, der Portal ist einfach richtig cool. Weiß ich, was mehr Damage machen würde. Deshalb so, probiere ich mal Erdbeben aus. Doch, Erdbeben macht viel mehr Damage. Alright. Obwohl ich sogar ein Item habe, wodurch Gigasauger mehr Damage macht. Naja, okay. Genau, leveln wollen wir hier natürlich auch. Wollen schon auf Level 80 kommen. Armaldo ah, ist ein käfer pokémon Falls ich mich nicht irre. Also es sieht auf jeden Fall aus wie ein käfer pokémon Ja, zumindest passt das. So, Erdbeben sollte reichen. Nee, überhaupt nicht. Uh. Hm. Ja, das Problem ist, da würde Tricky, gut oh, ouch, ouch, ouch. würde Tricky gut Damage machen gegen den Käfer, aber es tankt überhaupt nicht gegen die Gesteinsattacken. Eieiei, ei, ei. was machen wir da? Ganz ehrlich? Tails. Ich glaube Tails hätte die besten Karten, um ehrlich zu sein. Du, du, du, du. Und dann Siedewasser. Was? Was Was hat er denn? Oh, hat er vorhin spitze Steine geworfen um sich rum oder was? Hab ich gar nicht gemerkt. Aua, Sandsturm. Oh, der Sandsturm ist echt mies. Okay, Siedewasser. Ich bin natürlich schneller. Bam. Komm, brenn, brenn. Er brennt nicht. Ah, ja, Ja, die Muschelglocke hilft jetzt auch nicht. Ja, Tates, für Tails habe ich kein besseres Item mehr gefunden. Ach ja, weil ich vergessen habe zu sagen, mein Traummagie hat jetzt Horrorblick verlernt, weil Horrorblick brauchen wir jetzt doch nicht mehr in dem Spiel. Ähm, höchstens noch für ein Pokémon, aber ansonsten ist es nicht wirklich so wichtig. Und, äh dessen hat es jetzt Kraft. Das kannst du ja gleich mal demonstrieren. Ah, ja, ja, ja. also Amaldo ist echt ein starkes Viech. Also das muss das natürlich auch stark, aber... ich hat natürlich direkt was für das Viech. Äh... Hop, hop, hop, hop, hop. Let's go. Pow. Bam. Nein. Oh. Aber weil es mich so lieb, mein Traummagier ist es ausgewichen. Ei, ei, ei. Okay. Ihr seht, die Kämpfe sind echt schwierig. Und die können noch einige Folgen dauern. Könnten locker alle fünf Folgen dauern. Insgesamt. Je nachdem, wie gut wir hier vorankommen. Scorpio hat es auf jeden Fall nötig. Dem werde ich auch später noch ein paar äh, Bonbons geben, sobald es soweit ist. Relikant Wassergestein müsste es sein. Oder nur Gestein. Vielleicht ist es auch nur Gestein. Aber es sieht aus wie ein Fisch. Von daher könnte es auch. Ähm. Ja, Wasser sein. Ich setze mal eine Pflanzenattacke ein. Für den Fall, dass es nämlich Wasser ist, wird es das jetzt one-hitten. Ist one-hitted. Es könnte sehr gut Wasser gewesen sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Kann sein. Relikant wird so ein Pokémon, das habe ich noch nie in den Spielen wirklich. Äh, ich habe es kaum gesehen und es auch nie benutzt. Allererst mal, als ich Relikant gesehen habe, war er auf einer Pokémon-Karte. Ich habe mir so, hä, was ist das denn? Das sah so komisch aus. Voluminas! Nur Gestein? Erdbeben? Oder hat Schwebe? Oh, warum habe ich den jetzt drin gelassen? Das hat locker Schwebe. Tricky. Tricky. Warum habe ich drin gelassen? Das war richtig dumm. Ich habe mich nachgedacht. Ich habe gedacht, oh, Erdbeben. Das ist ja nur ein Stein. Aber für den Fall, dass es auch Stahl ist, weil das sieht aus, als wäre es ein Stahl-Pokémon, habe ich Tricky. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es sieht aus, als hätte es einen Stahl-Typen. Aber Fuß Fuß ich auch mehr machen. Zur Sicherheit. Mhm, das macht schön Damage. Das macht sehr schon Damage. Wenn ich jetzt überlebe, ist es down. Du, du, du, du, Oh, du, Kraft. Da überlebe ich das nicht. Definitiv nicht. Du, du, du, du. Ai, ai, ai. oh no. Ich kann es ja jetzt einfach nochmal mit Shell versuchen. Ich meine, ich bin sehr krass gelevelt mit Chelterra. und daher da sind die Chancen viel höher. Es hat sowas von Schwebe. Ich, ich probiere das nicht mal aus. Es hat bestimmt Schwebe. Ja, wir können jetzt die ganze Zeit knirscher spammen, ne? Ah! Oh, ich hab das so vergessen. Die haben Heil-Items! Das habe ich total vergessen. Ja, äh, sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Okay. Planänderung. Tricky darf wieder mitspielen. Und Chelterra wird ein äh, Safe-Switch machen. Bambam, bam. Ja, Chaltera, das tut mir jetzt natürlich leid, aber du musst jetzt äh, den Krüttel nehmen, oder was auch immer. Du musst jetzt den Tod mitnehmen, damit ich Tricky einsetzen kann. Ja, Autsch. Ja, ich sag's euch Leute, die sind echt schwer. Die kann man gut vergleichen mit den Arena-Leiter, äh, mit den, das sind die Arena-Leiter, mit den Top 4. Die wir auch von nicht allzu langer Zeit bekämpft haben. Lieber Fußtritt. Das ist sicher, dass es sehr effektiv ist. Uh, sehr viel Damage. Komm schon. Ich glaube, der hat nur ein Heil-Item. Also ich hoffe es zumindest, dass er nur ein Heil-Item hat. Ja, jetzt bin ich wieder dead. Das überlebe ich halt einfach nicht. Doch! Yo, Tricky! Beste! Ich war zwar sehr sauer auf dich, weil du mein Shiny gekillt -Halt hast, aber... Ich habe mein Shiny wiederbekommen. Und deshalb, ich, ich verzeihe dir. Wenn du jetzt gut mitmachst und alle hier für mich killst, verzeih ich dir. Erodactyl, Gestein, eventuell, eventuell auch Flug, aber es ist auf jeden Fall Gestein. Und meine beiden Gesteinskiller sind natürlich down, das ist echt mies. Deshalb, ja Tricky, tut mir leid, du musst jetzt das hinnehmen. Ich muss jetzt einen Safe Switch machen, Free Switch, wunderbar. Spannung keine Bären darf ich benutzen, ja das tue ich sowieso nicht. Äh uh, Tails Ich denke Tails ist besser gegen ein Aerodactyl als den Shelter. Weil das Ding ist, wenn es Flugattacken einsetzt, dann ist es sehr effektiv gegen Shelterra und deshalb setze ich dann lieber Tails ein. Weil Flugattacken machen dann für Tails genauso viel damit wie Gesteinsattacken. Ungefähr zumindest. Ah, verdammt, das macht echt. Das ist echt nervig. Okay. Ähm. Um, All in Hydro -Pumpe. oh pumpe oh, auf Anfang und Steinkante ist eine sehr starke Attacke und es war so und es war sogar ein Crit. Okay, dann setzen wir Ju Juwelenkraft. Ein. Jetzt ist es ist auf jeden Fall Typ Flug, habe ich gerade gesehen, weil sonst wäre Juwelenkraft nicht sehr effektiv. Bin sehr froh, dass ich die Attacke erlernt habe. 80 Damage Steinkante. Ja, ich dachte es mir schon, aber eventuell können wir es nicht einsetzen. Aber ich dachte irgendwie schon, dass ich das überlebe. Verdammt, ich sterbe! Ich bin ich bin gleich down! Ich kann es vergiften. Ich kann es vergiften. Und dann, wenn ich auf dem letzten Pokémon bin, dann heile ich halt irgendwen. Tail zum Beispiel, dann nochmal voll heilen auf die Stelle. Komm, Toxin muss jetzt treffen. Es muss. Ja, es trifft auch. Sehr gut. So, Quit-Verstärker habe ich jetzt auch dabei. Also wenn ich die. Nächste Attacke von Aerodactyl überleben sollte, dann geht's. Oh. oh. Ja, Brilla. Tauscht das Pokémon aus. Na gut, Schnurgas, du bist dran. Durch das Leben ab, bist du stärker. Also zeig mal, wie stark du bist. Du, du, du, du, du, du. Setz die dunkle ein. Oh, ich hätte auch Charm einsetzen können, denke ich gerade. Oh, das, das hat auf jeden Fall reingesessen. Oh, Crit! Yay! Es wurde gelobt. Gut gemacht, Lukas. Danke für den Crit! Äh. Was? Äh. Was? was? Hä? Äh. Der Redakteur bist irgendwie. Ist das okay? Ich habe gar keine Ahnung mehr, was da macht. Brüller, äh, lass mich in Ruhe! Äh. Ja, nee, du bist jetzt down. Du gehst jetzt down, mein Freund. Ja? Nom, nom, nom, nom, nom! Oh, oh. Das ist kein Ruheort. Die haben echt richtig gute Attacken hier. Die haben richtig gute Attacken, unsere Gegner. Bom, bom. Mhm. Die Vergiftung war eine sehr gute Idee. Jetzt wird er wahrscheinlich nochmal Ruhrort einsetzen, oder? Nee, ich bin schneller. Egal, was du einsetzt, du bist down. Was ist dein letztes Pokémon? Was ist dein letztes Pokémon? Ich sage, der Dino. Der Dino, oder? Ja, und die Weiterentwicklung vom Dino. Es ist... Nur Gestein? Ich hoffe, es ist nicht auch Stahl. Das ist meine Trumpfkarte. Werde Zeuge der vergangenen Kraft der Gesteins-Pokémon. Effekte. Ja, der Dino. So, wenn Toxin trifft, es ist nicht Typ Stahl. Es ist nur Gestein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und es trifft nicht! Es trifft nicht! Oh mein Gott. Ich bin so, so stolz auf mein Scorpio. Das muss jetzt unbedingt gleich gelevelt werden. Das hat sowas von verdient. Komm, Knirscher. Mach schön Damage. Nom nom. Okay, es macht jetzt halt sehr wenig Damage, aber ich hab nichts anderes. Ich glaube, in der nächsten Runde heil... Ja, heil auf jeden Fall. Auf jeden Fall heil ich nächste Runde. Oh, die Vergiftung. Ah oh, nee, Rückstoß. Und jetzt nochmal Vergiftung. oh, oh, oh, oh, oh. Geil. Geil. Aber ich will hier nichts äh, riskantes machen. Ich weiß, Schnurgas ist 100% schneller. Aber nur um sicher zu gehen, werde ich jetzt Billy einsetzen. Noch bin ich nicht besiegt. Ich werde niemals aufgeben. Naja, sag das ruhig. Shelter auf jeden Fall. Der ist ein krasser Tank, der überlebt das. Ja! Und du bist down! Vergiftung du bist down. Du musst down sein! Ja! Und damit haben wir unseren ersten. <lacht> Nein, damit haben wir Fight nochmal besiegt. Wow, das war ein echt krasser Rematch. Oh, unglaublich! Es hat einfach nicht gereicht. Das war echt schwer. Und wieder verloren. Du hast deine Stärke eindrucksvoll bewiesen. Kein Wunder, dass du es in die Ruhmeshalle geschafft hast. Du bist wirklich ein Top-Trainer. Hier ja, ein Sticker, den ich auch verwende. Wenn es dir gefällt, kannst du ihn ebenfalls benutzen. Ein fels A. Ah. Cool. Nichts wird das Band zwischen mir und Gesteins-Pokémon erschüttern. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust. Äh, nee. Ein Rematch reicht mir. Und sowieso. Selbst wenn man nochmal gegen die Remagen könnte, wären das die gleichen Pokémon. So, wir gehen kurz heilen und dann machen wir uns auf den Weg zur zweiten Arena-Leiterin. Pflanzen-Pokémon hatte sie. Das heißt, Tricky wird da auf erste, erste Stelle gepackt. Ja. Moment. Pokémon. Tricky. Auf erste Stelle. Und dann fliegen wir dorthin. Ich meine, wir sind jetzt ein Erzling, das heißt, es war auf der anderen Seite. Ewig genau. Genau. Ewig, genau. Da war's. Hätte man jetzt rausschneiden können, aber habe ich jetzt vergessen. Äh. Let's go. Ist das das labyrinth gewesen oder kann ich einfach durchlaufen? Das war Labyrinth, oder? Ja, aber ich kann auch durchlaufen. Perfekt. Hey! Ich habe auf dich gewartet, Maike Schon bei unserem ersten Treffen wusste ich, du würdest irgendwann den Champ besiegen. Und jetzt, dass du es geschafft hast, streiten sogar noch größere Stärke aus. Aber wenn ich dich besiege, bin ich die Stärkste. Das wollen wir ja mal sehen. Silvana! Oh, sie ist sehr enthusiastisch. Papunga! Ich mag zwar Papunga und die Evolutionsreihe, aber ich finde das sind sehr schwache Pokémon. Also, hau ab! Oh, er darf anfangen. Oh, Egelsamen! Oh, das ist sehr schlau von ihr. Das ist wirklich sehr schlau von ihr, direkt mit Egelsamen anzufangen. Weil sie weiß, ich werde mein Tricky wahrscheinlich nicht rauswitchen. Warum denn auch? Das macht ja alle one wahrscheinlich. Vielleicht ist die sogar einfacher. Als Fight für mich. Uh, sie hat Shell Oh, da hätte ich nicht drin bleiben sollen, oder? Aber ich habe nichts anderes für Chelterra. Feuersturm, definitiv Feuersturm. Das Ding ist, es ist Typ Boden, wie ihr alle wisst. Ah, aber es es Okay, ich war mir nicht sicher. Ich war mir wirklich nicht sicher. Weil Chelterra ist bekannt dafür, ein Tank zu sein. Na? schön 75 für beide. Sehr, sehr schick. Karpels. Karpels ist echt ein richtig cooles Pokémon, finde ich. Also ich mag Karpels sehr. Vielleicht tue ich das auch immer mal in meinem Team. Kann gut sein. Ja, das ist bisher einfach nur weg sweepen. <lacht> Mehr ist das hier nicht. Sweep, sweep, sweep, alle weg. Ja, Sonnflora ist einfach kein gutes Pokémon. Aber ich habe nichts gegen Sonnfloras Design. Alle hassen das wie ich irgendwie total, aber ich finde das Design nicht schlecht. Sieht doch ganz nett aus. Aber es ist ein schwaches Pokémon. Selbst mit Sonnenkämpfen kannst du mir anfangen. Das ist traurig. Du, du, du, du, Kinozo, ihr Main-Pokémon, glaube ich. Richtig, richtig cooles Pokémon aus Gen 4. Süße kleine Blume. Und jetzt ist es weg. Oh, es überlebt. Wegen einem Item, Fokus Ja, Sonnentag, ich hab's du schon gedacht. Denn bei Sonnentag verwandelt es sich in seine wahre Form. Können wir die jetzt sehen? es ich glaube ich kann man verstehen warum ich es mache ja wegen igelsam heilt es sich ist nicht so schlimm da es nächste runde sowieso down ist ja in dieser form ist es natürlich viel besser sieht nicht nur besser aus sondern ist auch viel besser ja ich habe nur darauf gewartet bis das kam so dein fokusgurt ist weg das hier sollte jetzt trotzdem one hitten also ciao I have the Flammenwerfer, and you are now dead. Du, du, du, du. Ein Pokémon hat die noch. Ein Roserade, nee, das ist die Main-Pokémon. Stimmt. Das Beste hebt man sich doch immer bis zum Schluss auf. Wollen wir doch mal sehen, wie gut ein Roserade gegen meinen Tricky ist, ha? Huh? Feuersturm. Oh, Gasfeld. Das heißt, die heilt sich jetzt die ganze Zeit. Plus mein Egesamen. Los, ich glaube, sagen sind sogar noch stärker jetzt. Kann gut sein. Aber so weit kommst du nicht an, Roserade. Du bist schon lange tot, bevor du es überhaupt weißt. Und damit war der Kampf noch einfacher als der erste. Und oh mein Gott, hat sich das gut angefühlt gegen sie. Da fehlen mir die Worte. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Einfach fabelhaft. Du bist einfach unglaublich stark. Wie schätzt das nur an? Nun gut, lasst mich dir zum Dank diesen Sticker geben, den ich selbst verwende. Blattsticker. <lacht> ich werde nicht aufgeben, lass uns jeden Tag miteinander kämpfen. Äh, nee, danke, ich hab zu tun. Drüben in Schleide ist dann auch die dritte Arenaleiterin, falls euch noch dran erinnern könnt. Mit Kampf-Pokémon. Und bitte sagt mir nicht, ich muss das ganze Rätsel hier neu machen. Weil darauf habe ich überhaupt keine Lust. Das wäre nicht schön, aber doch, ich muss es ein bisschen neu machen. Nicht viel, aber immer noch viel, dass es nervig ist. Oder kann ich hier irgendwo rum? Das, das ist ja echt nervig. Warum? Warum Spiel? Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Äh, mal gucken, ob ich mich noch daran erinnern kann. Das ist gar nicht mal so schlecht so. Und äh, der Rest ist Kacke. Ich weiß halt nicht, welche Richtung am einfachsten nach oben geht. Aber es scheint, als hätte ich es jetzt, oder? Doch, doch. Ich glaube, ich habe es. Wenn ich jetzt hier links durchgehe und das hier kurz wegschiebe, dann habe ich es doch. Komme ich da doch durch? Oder geht das hier nicht wegen dem Ding? Ah, das geht nicht wegen dem Ding. Ja, ja warte, dann mache ich das ganz schnell. Das geht ja ganz schnell ja Das nach da und dann habe ich so. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich dachte, da komme ich doch durch, aber nee, ich bin zu fett. Ich habe zu so viel gegessen. Es tut mir leid, Leute. Nein, keine Ahnung. Äh, so. Und jetzt. Autsch. Okay, jetzt scheint es wirklich. So, jetzt habe ich es endlich. Alter, das war echt nervig. Mike, ich habe dich bereits erwartet. Du hast also Cynthia besiegt und bist in die Rummishalle eingezogen. Dafür hast du meinen Respekt. Aber ich war auch nicht untätig. Ich fordere dich heraus und werde mit aller Kraft kämpfen. Nimm also besser deine Deckung hoch. Oh yeah. Du, du, du, du, du, du, du. Womöglich meine Lieblingsanreinheit hier in dem Spiel. Hilda. Mit ihrem Kampf-Pokémon. Sie fängt an mit Capoeira. Du weißt, ja was ich sehr komisch finde. Capoeira tanzt die Capoeira, aber es kreiselt nicht. Capoeira war dafür bekannt, dass es kreiselt auf seinem Kopf. Es stand immer auf seinem Kopf und hier steht es auf seinen Füßen. Das ist nicht normal. Hör auf. Wackel mit deinen Füßen. Wackel. Los, wackel. Bam, bam. Das macht gar nicht mal so viel Ich habe Schelter ran nach vorne getan, weil ich wollte eigentlich äh, Schnurgast rein tun, aber ich war mir bei Schnurgas sehr unsicher und habe es dann doch gelassen. Weil ich wollte nicht, dass es nur ein Pokémon down kriegt und dann down geht. Ich will es lieber als eine Spezialwaffe, äh, als eine Geheimwaffe, benutzen. Genau. So. so, du bist jetzt down. Oh, sie switcht! Soll ich den Pokémon denn? Sie hat ein, Oh, sie hat ein Konferno. Wenn ich jetzt Erdbeben eingesetzt hätte, wäre es sogar down gegangen. Aber jetzt sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt drin bleibe. Sie zwingt mich, auf Tel zu switchen. Na gut. Was du kannst, kann ich auch. Zack. Telt sollte alles überleben, was von einem Panferno rüberkommt. Ja, macht Sinn, dass sie Panferno hat, weil Panferno ist auch noch Typ Kampf. Feuerkampf. ist nichts Unnormales, die Typkombination. Leider. Und Du, du, du, du, du. Schwuch, hab, wurde aufgebraucht. Was? was macht das denn? Ich habe leider nicht gelesen, was das macht, aber... Schnassschweif! Verbrennen kann ich ja sowieso nicht. Das ist Typ Feuer. Macht keinen Sinn. Also einfach... Nassschweif und das Ding geht down. Okay. Eins von sechs. Fünf verbleiben. Mhm. Lass mal jetzt schön die Level geben. Für Tails. Ja. Yep. Wunderbar. Wunderbärchen. Meditales. Ein Kampf-Psycho-Pokémon. Da hätte ich meinen Geist dann einsetzen können. Ups. Aber, wisst ihr was? Erdbeben ist eine starke Attacke. Das wird schon. Bestimmt. Das war jetzt gerade nicht äh, nicht geplant. Das war nicht so gut. Hoffentlich bin ich erster. Ja okay, ist nicht schlimm, weil Capoeira geht natürlich jetzt sowieso down. Ja gut, mit Roa ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten Capoeira du mir schon mal down. Das wird niemals überleben. So, setzt jetzt wieder mit die Talis ein. Das wäre perfekt. Sonst muss ich jetzt schnell mehr rauswitchen. Scaraborn! Käfer-Pokémon, sagst du? Kein Problem. Das heizen wir schön ein. Und hoffentlich bin ich schneller. Weil sonst bin ich dead. Wahrscheinlich. <lacht> Aber sie ist eine gute Erinnern, da drin. denn sie hat viele verschiedene Typen von Pokémon. Und nicht nur Kampf, sondern alle Poké Pokémon, hier wir haben. Zwar den Typ Kampf. Aber haben auch einen weiteren Typen meistens zumindest. Und das ist finde ich wichtig bei einem starken Trainer-Rematch. Nach leiter rematch Naja, Na ja, egal. So, du bist auf jeden Fall down. Schöne Level-Ups. Scorpio hat es auch verdient. Super, super. super. Da kommen wir die Thales wieder rein. Ja. Du kannst ja die Räder rauswischen zum Traummagel. Das passt ja. Wie die du, du, du, du, du, du, du. Du, du hast sie den falschen Gegner ausgesucht Du bist jetzt down Tschüssikowski und schau Wow Die Hexe hat mich umgebracht Und Ist der auch ein Kabel? Okay, warum hat sie auch ein Kapitz? Ist das Kapitz zum Kampf? Neu, aber kann sein, also wenn das stimmt, ich wusste das nicht. Anscheinend, eventuell ist Kapitel zu kampf. Eventuell, Komm die Down kein Bock mit dir zu spielen. Ciao, was ist die letztes Pokémon ich sage, es wird ein Macho. Mai ich predikte, dass sie ein Macho. jetzt als letztes Pokémon hat. Nein, Lucario. Na gut, Lucario ist. Kampfstahl. Jetzt stehe ich aber gewaltig unter Druck. Mhm. Aber sowas von. Ich hoffe, du bist vorbereitet auf die Hitze. Oh, Aurasbeere könnte mich killen. Aber ich glaube es nicht. Nee. Ich kill dich aber dafür, denn du bist im Stahl. Opfer. Bam. Ich bin überlebt. Fokus gut. wird noch wenden, du wirst schon sehen. Gar nicht mal so Unrecht hat sie da. Oh mein Gott, ist sie dumm. Und warum bin ich so dumm? Hätte sie mich gekillt und dann geheilt, wäre das viel schlauer gewesen. Aber es macht one -Hit. okay. Ja, das war Hilda. Die ersten drei Leiter haben wir damit schon mal. Nochmal schön hier ein Level -up kassiert. Nice. Ich wurde besiegt. Okay, ich habe wieder verloren. Sehr beeindruckend, Meike. Du hast eine Kampfkraft noch mehr gesteht, als ich und, äh, und schwindelerregende Höhen erreicht. Der Weg zur wahrer Stärke ist wohl länger, als ich dachte. Es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe zum Dank etwas für dich. Ein Eifersticker. Wenn wir kämpfen, habe ich das Gefühl, mich der wahren Bedeutung von Stärke zu nähern. Lass uns auch morgen wieder in eine Runde miteinander trainieren. Äh, nee. Aber ich mach dich trotzdem. Ja, und das würde ich sagen, können Wir können auch direkt beenden. Dann werden wir in der nächsten Folge die nächsten paar Leute machen. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Rematch wieder. Wo so, dann den vierten und den fünften und äh, mal gucken, wie weit wir noch kommen machen.